In diesem Video erfahren Sie, wie Sie einen neuen Moodle-Kurs beantragen können. Loggen Sie sich zunächst in Moodle ein. Sie finden nun auf der rechten Seitenleiste einen Block namens Hauptmenü. Hier finden Sie die Optionen für Lehrende und SHK-Kurs kopieren verschieben, für Lehrende und SHK-Kurs löschen und für Lehrende und SHK-Kurs beantragen. Da Sie einen neuen Kurs beantragen möchten, wählen Sie hier Kurs beantragen aus. Nun können Sie die Details des Kurses eingeben, den Sie beantragen wollen. Zuerst wählen Sie einen aussagekräftigen Namen, zum Beispiel Einführung in Java, und dann noch einen Kursnamen, zum Beispiel Java Wintersemester 2021. Hier muss man beachten, dass der Kurzname eindeutig sein muss. Es kann nämlich nicht mehrere Kurse mit demselben Namen geben. Daher empfiehlt es sich zum Beispiel, das Semester mit anzugeben, wenn der Kurs jedes Jahr stattfindet. Jetzt müssen Sie den Kurs noch in einen Kursbereich einordnen. In diesem Fall scrolle ich runter zur Fakultät für Mathematik und Informatik und wähle dann das Institut für Informatik aus. Es ist wichtig, dass Sie hier eine Auswahl treffen, da wir nur Kurse erstellen können, die richtig eingeordnet sind. Wenn Sie möchten, können Sie noch eine Beschreibung hinzufügen, welche dann in der Kursübersicht für Ihre Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer zu sehen ist. Diese Angabe ist jedoch optional. Wenn die Lernplattform in der Prüfungsordnung verankert ist, setzen Sie hier ein Häkchen. Damit Ihr Kurs im richtigen Semester angezeigt wird, treffen Sie eine Auswahl. In diesem Fall ist es das Wintersemester 2021. Sollten Sie als studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft einen Kurs beantragen oder eine Mailadresse mit dem Zusatz StudSurf haben, geben Sie bitte hier den Namen der Lehrperson bzw. zusätzliche Informationen an. Dies kann zum Beispiel wie folgt aussehen. Ich bin SAK am ELS und beantrage den Kurs im Namen von Professor XY. Jetzt können Sie das Ganze bestätigen, indem Sie auf Kurs beantragen klicken. Wenn alle Angaben richtig sind, erhalten Sie innerhalb von ein bis zwei Werktaben eine Bestätigungsmail über den freigeschalteten Kurs.